Von der Talstation der Seilbahn hinunter zur Gleitalm. Den Wegweisern Gleitalm folgend. An der Steilstelle beim Tellerlift müssen wir die Schneeschuhe anlegen. Die bewirtschaftete Gleitalm würde sich für eine Einkehr anbieten. Winterweg bei einer privaten Hütte vorbei über das nun gefrorene Moor. Auf der gegenüberliegenden Seite geht es steil hinauf, über einen schönen Sattel in der Nähe des Sonntagskars. Bald geht es über einen weiteren schönen Sattel. Der Weg dreht schließlich in einen großen Bogen nach rechts. Anstieg zur ehemaligen Kaserne Oberfeld vom Oberfeld zur Seilbahnstation. ein markanter Steindamm Auch hier eine tolle Winterlandschaft Zur Seilbahnstation kann man optional auch einer Skispur folgen. Wir fahren von der Gleidalm wieder auf den Klippenstein. Blick zur Gleidalm hinunter. Der felsige Klippenstein.